Sturm und Gewitter, Wettervorhersage, heftiger Wind, starker Schneesturm. Kälteschaden, <lacht> da sind sie. Was für Schneesturm. Die 18, die würfeln wir neu. <lacht> die ganzen Pugier, und damit ich, ja. äh, äh, Punkte. Damit habe ich neun Punkte. Maxa Schwernes von 4, glaube ich. Ja. von 13 und dann würfel ich die Athletik. Ja, Kälteklasse. Wir können jetzt auch mal ein bisschen am Wind noch drehen, wenn Abel mir den noch ein Windet her schickt, dann <lacht> <sind> <lacht> die noch weiter, ja. Okay, ich bin nur ein bisschen langsamer als du sogar. Es geht sogar. Naja, ich habe. Äh, du läufst wahrscheinlich auch ohne äh, Rüstung rum, ne? Dann sind wir auf beide GS9. Äh, ich laufe tatsächlich mit Rüstung rum, aber zwei GS, weil ich so groß bin. Also der Weg äh, ist einmal 160, dann irgendwo hier. Dann sagen wir einmal, das sind ganz grob eine Meile. Du musst einen ganzen Kilometer in den, äh, in den nassen Kleidung musst du sprinten. Boah. Also ich denke, Diamantis wird schneller als ich sein, weil der mehr Ausdauer hat als ich und Raphim halt irgendwann fertig sein wird, glaube ich. Oder wie okay, schnell baut sich kommen. Ausdauer ab beim Sprint? Weiß das jemand? Da gibt es bestimmt Regeln Dann zu. Da gibt es auch Wege, Wege des Schweres, gibt es da auch äh, Regeln zu, klar. Dafür hast du ja Movimento oder sowas. Äh... <lacht> So, wie viele Punkte hast du? 10 ich äh, das berechnen wir jetzt einfach mal so: 9 Meter pro Sekunde hast du, ne? Dann heben, wir, mit der mit dem... um, heben wir die auf 10 Meter pro Sekunde an, und du hast äh, 1000 Meter, die du machen musst, sind 100 Sekunden. 100 Sekunden sind zwei... 33, 33 Kampfrunden. Ja, wir, wir, wir berechnen pro Spielrunde. Das, ist, das sind dann zwei Spielrunden, zehn Minuten. Wenn du im Vollsprint ansetzt. Und dann schaue ich jetzt nochmal nach, ob ich dann vollsprinten kann. so lange mit der Ausdauer? Das ist tatsächlich jetzt eine spannende Frage, weil ich habe eine Standard-GS von 12, weil ich ja groß bin, kriege ich 2GS+. Ich verliere 1, weil ich in Rüstung rumlaufe im Gegensatz zu Diamant, dann habe ich 11... Und dann habe ich mit meinen plus 8 Punkten, kriege ich dann auch einen vollen Punkt oder nicht? Ich weiß nicht, wie das beim Sprinten abläuft, bin ich überfragt. Das sind 0,8. Also pro Punkt mal. über dem bekommst du 0,1. Ja, du, du trägst Leder, yes. ne? Nö, ich trage... Nee, ich, äh, ich meine äh, Diamantes. Ich ja. trage Stoffe, außer feuchte Wolle, ähm, aber Stoffe, ja gut, feuchte Wolle, nasse Wolle, Kälteresistenz, Akklimatisierung, Kälte, Kälteempfindlichkeit. Kälteempfindlich bist du nicht als Alanfahrer, oder? Nein, bin ich nicht. Das gut, sonst würde die, die, die Kältewunde ansteigen. Dann bekommst du nochmal zwei wie sechs kälte Eine Kampfrunde lang zu spinnen kostet zwei Ausdauerpunkte. Und äh, ermöglicht, ermög äh, ja, den Dreifachen seiner GS in Metern zurückzulegen. Das heißt, in drei Sekunden kann ich äh, das Dreifache zulegen und du musst also, zwei ausb. Warte so. mal, wir sind ungefähr ein Kilometer weg, um es mal kurz zu machen. ne? Also 30 1000 Meter. sind, sind äh, ganz grob äh, 33 Kampfrunden, was Abel mir eben sagte. Äh, 30 mal 2 sind 60, du hast aber eine Ausdauer von 51. Also du kannst äh, nicht das Ende absprinten, nur die, die letzten, äh, das letzte Sechstel äh, musst du laufen. So, oh, also, na ja, du bekommst 2 wie 6 Kälte-Schadenspunkte noch zusätzlich. Eins, hast du schon gewürfelt? 10, Wie hoch ist deine Wunschwelle? Ähm, das sind den mit dem Gurgulum. Ah, mit dem Gurgulum jetzt. Zehn. Keine. Oh, krass mit dem Gurgulum. habe ich Geld Wunschwelle. Ich krieg keine Wunde. Dann stirbt kein Körperteil von dir ab. Und du erreichst klitschnass und durchgefroren gemeinsam mit Raphim euer Schiff, völlig außer Atem. Oh, nach ungefähr ja, eine Meile, die anderen folgen irgendwann, uh, sicherlich nach einer halben Stunde oder so. Ähm, äh, womit äh. noch irgendwas von, von Xeledon geküsst und so? Was für Idioten. Ja, Nur jemand ist da, wissen mir aber äh, ganz schön davon gezogen in der zweiten Hälfte. Oh, oh. Ich ähm, äh. sollte öfter laufen gehen, das ist ja schlimm hier. Oh. Ja, die, die Rüstung, Rafim, so, so, sobald wir erstmal einen guten Teil hinter uns hatten, konnte ich über die Gebäude den Umweg nehmen. Ja. Das heißt die Abkürzung? Oh. Bist du schon warm? Jo, jo. Und mein, mein Arm, <lacht> den, den spiel ich schon gar nicht mehr. Also alles wieder gut. Ja, der, der, der läuft doch so komisch an. <lacht> Ja, das ist nur ein bisschen blau. Ja, wir sollten uns schon mal reinsetzen. Ja, da kommen wir bestimmt gleich. Ja. Oh, ich setze mich mal bei äh, Zylamin in, in, in die Kajüte. Oh. Ja, wenn oh. Zylamin und Boltax äh, kommen, dann und Abel mir selbstverständlich auch, dann könnt ihr sehen, wie Diamantes in drei Decken gehüllt vor dem Lagerfeuer äh, der Kapitänskajüte sitzt. Und äh, ja sich versucht aufzuwärmen. Ansonsten ist er fast nackt. Er hat zwar noch eine, eine Unterhose an, aber in drei Decken gehüllt sitzt er vor dem Feuer. Ja, man, das ist nackt. Ja, Mann, das hat keine Hosen an. Grafim so. sieht übrigens sehr stolz aus, in dem Moment, wo er da reinkommt. <lacht> Solamin kommentiert nur trocken. Und noch alles dran. Um, er ist ja. ganz schön klein. <lacht> Ich merke mir die Stelle, wo er sitzt. Ich setze mich noch nie wieder auf diesem Sofa. Da ist gerade. Wie ein echter Allenfahner. Also das hättet ihr sehen müssen. Über die Dächer ist er gehuscht. Also von Fex geküsst, würde ich behaupten. Oh. oh. Ja, so so kann es war es gar gar nicht. War, war ja sicherlich nicht. Ja, ich habe zweimal fast kotzen müssen. Aber ich habe es gerade noch runterdrücken können. Puh. Das ist ja schön. Also, also, sind. was wollten wir eigentlich noch mal tun? Ich habe irgendwie unseren ganzen Plan außer Augen verloren. Nun, wir, weil ich weiß, wo wollten wir in der Stadt in einen Brunnen steigen. Mit Hilfe von Puppewasser Wasser, Wolltags äh, und Diamantes dann die restlichen Strecken und unter Wasser untersuchen. Und das ist richtig. Wenn ihr hofft, über den Brunnen einen Eingang in das Kontor von Marix zu finden. Da sollten wir vielleicht einen Brunnen in der Nähe auswählen, aber nicht gerade in Sichtweite. Hm. Naja, ja. meine Hoffnung war ehrlich gesagt, dass Boltax unter Wasser seine Magie wirkt und dann irgendwie erkennen kann, aus welcher Richtung zumindest diese dämonische Verseuchung kommt. Kannst du das sehen? Hm. Hm. Also wo es mehr Verseuchung, wo es weniger Verseuchung? Dann arbeitest du dich in die Richtung vor und dann wissen wir ungefähr wo auch immer was passiert ist. Vielleicht müssen wir da, dafür auch gar nicht tauchen, wenn ihr die Probe von außerhalb vergleicht. Ja, und genau wir, wissen, das dass der, und wir wissen, dass der hat erst jetzt betroffen ist. Es hat also nicht dort angefangen, sondern es hat sich erst dorthin ausgebreitet. Ganz genau. Das wäre jetzt auch die Idee, die ich gehabt hätte. Dann müsste ich... Bitte. Wir sollten vielleicht Proben von allen Brunnen nehmen und äh, sie magisch untersuchen lassen und... Welcher am stärksten sorgt ist? Dort ist wahrscheinlich die Quelle in der Nähe. Richtig, das war die Idee dahinter. Genau so wollte ich es eigentlich auch machen. Naja, aber also ich nehme an, die Stadt hat ziemlich viele Brunnen, wollen wir nicht einfach erstmal mit den nächsten fünf Brunnen um Alex ähm, Haus anfahren und gucken, ob wir vielleicht einfach Glück haben. Das klingt vernünftig. Also, und dann noch irgendeine Probe halt zum Vergleich von ein bisschen weiter weg. Aber die Brunnen in der Stadt werden bewacht. Und zwar mittlerweile haben wir die Autorität, sie wachen wegzuschicken, aber das ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch im marix Ohren gelangen, dass wir dem auf den Grund gehen. Nun, da sollten wir vielleicht erstmal unser Essen wahrnehmen, nicht wahr? Ja, ja, wir haben einige Zeit verloren und ihr solltet euch vielleicht noch aufwärmen und. Trinkt einen heißen Wein, das hilft immer. Noch. Oh ja! Das macht man im horas in den äh, frostigen Tagen. Da gibt es äh, so kleine Bütchen und ähm, Weinen mit etwas Zimt und Nelken. Hm. Eine oh, gute Erfindung. Was von dem Zeug, was die Bornländer mitgebracht haben? Davon könnte ich was vertragen. Miss Kinnis, äh, Ja, ich habe noch eine ganze Flasche. Äh, ich habe sie gegen eine Flasche Stollengrollen getauscht. Naja, aber das Zeug zieht dir ziemlich die Schuhe aus, das weißt du noch. Oh, ich kann mich erinnern, aber keine Sorge. Das wäre nur ein wenig, nur ein Schluck zum Aufwärmen. Aber, und dann hole ich sie mal, äh, einen Moment. Ja, und Botex geht kurz äh, in seine Kajüte und holt eine Flasche Meskinis. Ja. Naja, aber wenn jetzt gleich unser, also was heißt gleich, wenn wir nachher dann losgehen, sollten wir uns dann nicht noch wenigstens schick machen? Ja, wir können uns ja nicht blamieren. Und lasst ihr eine Wasserprobe vielleicht schon einmal unten bei Serpentilio. Vielleicht kann er uns, wenn wir zurück sind, schon etwas berichten. Richtig. Naja, wunderbar. Dann hole ich das Polieröl, dass unsere Waffen auch schön glänzen, wenn wir ankommen. Nicht, dass wir uns blamieren. Also wie soll das denn aussehen? Okay, dann könnt ihr euch bereit machen für das Essen und ihr trennt euch auf Sudamin geht mit Raphim und Abelmir. Ach so mit Rafim und mit Abelmir und Boltax und Diamantes wollen einbrechen? Genau, so ist das. Okay. Jetzt kann, kann ich versuchen mein Outfit extra auf die zuzuschneiden. Ich möchte nämlich meine gesamte gesamte Basaltfaustrüstung einmal auf Hochglanz polieren. Ja. Und dann möchte ich, ich hoffe, dass Sulamin das kann, aber ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, mich von Sulamin möglichst ähm, einschüchternd äh, schminken ist vielleicht das falsche Wort, bemalen ist glaube ich da das Richtige. Kriegsbemalungen, Rot genau. und Schwarz. Genau. Schön, so wie die Basaltfaust in den Krieg ziehen, möchte ich mich jetzt schminken lassen von Sulamin. Okay, wenn ja, sie es das sind, kann. Sind, es sind ja auch Granten, die Familie Marex, also nicht in Alanfa ansässig, aber auch aus Alanfa kommend. Das ist, Sch äh, was ist denn das, eine Betörenprobe? Ich glaube, es gibt da sogar ein Talent. Ja. Sich verkleiden, oder? Er ja, ist besonders, sich verkleiden. Ich wusste, dass Kiaras das damals konnte. Aber ja, okay. also, Kiaras hat es über Betören hm, gemacht. Chiaras genau, Betören schminken, gemacht, ne? fertig machen und so geht auch über die Betören. Ja. Also, Zulamin, glaubt ihr, ihr kriegt das hin? Schön das Zeichen des Patriarchen hier auf meiner Stirn. Äh, uh, ja, sicher. Aber uh, was genau bezweckst du damit? Naja, es ist immer gut, ähm, Alan Fahner daran zu erinnern, wer ich bin. Damit uns keiner vergiftet. Ja. Ich weiß nicht, wer das aufnehmen wird, aber ja. <lacht> das ähm, ist mein... mit meiner charmanten Persönlichkeit, das unterstreicht die doch nur. Nun, das äh, bringt deine Persönlichkeit gut zum Ausdruck. Sie ja, manche ist, ist was anderes. Abel, du sollst verdammt nochmal hier ja, das äh, vernünftig gerade bügeln oder wie das geht. Abel, mir macht das vernünftig. Wie soll das denn aussehen bei mir hier? Ja, ich, ich bügel doch, wir kennen nicht eure Uniform. Aber aber ihr seid eine Enttäuschung, Abel, mir eine voll... Und dafür gibt es noch Schiffsjungen. <lacht> Wo sind die schon wieder? Ich pfeife mal nach so einem Schiffsjungen. Das ist ein Hä? roter Rotam. Oh Gott, wie sieht so furchtbar aus. Hey, hier, mach die nützlich und bügel in Uniform. Oh Gott, mir, Das ist ein Umhang aus feinster Seide, geknüpft in al du willst in diesem Schiffsjungen anvertrauen. Ich dachte, dass wir jetzt, ja, gut. Ja, genau, pfeift auf den Jungen, nimm den Blonden, etwa ein, eineinhalb Schritt groß, mit den Kulleraugen, der ist kompetent. Dass du die Schiffsjung unterscheiden kannst, ist äh, beeindruckend. Ja, einer hat sich zumindest bisher herausgestellt. Naja, wenn du sagst. Nun. Ja, Zulamin kann mir mal eine geben. Und wenn äh, Abel mir noch irgendwas einwerfen möchte, irgendwas zum Rafim schick zu machen. Ich weiß nicht, wie war das? Wollte Abel mir mich unauffällig zaubern oder nicht? Äh, nö. Das ist okay, klar. gut. Ja, das nee, nee, alles Person. gut. Ich, ich. Also ja. Zulamin hey. zaubert der Raphim <lacht> auffällig, noch auffälliger. <lacht> Die Abzeichen des Patriarchen werden stolz getragen. Auch in der Ferne. Also, ähm, ich sehe sehr gut aus, möchte ich behaupten. Zulamin, eine herausragende Arbeit. Danke. Wenn ihr mal nicht mehr in Fasar eure Zeit verbringen wollt, ich kann euch mit Sicherheit eine Position bei uns verschaffen. Du siehst großartig aus. Ja, sehr gut. Aber mir, du siehst wie immer akzeptabel aus. Ich sehe wie immer hervorragend aus, wie aus dem eingepellt. Zulamin setzt ihren Federhut auf. Den Kapitänshut, den sie sich damals in Kunjum besorgt hat. Eine sehr gute Wahl. Okay, so trennen sich eure Wege. Wir beginnen mit Abelmir, Sulamin und Rafim. Wenn ihr äh, das äh, Kontor betretet, dann könnt ihr nicht vorne an eine Veranda äh, reingeführt werden, sondern wenn ihr von den Booten abgeholt werdet, werdet ihr direkt in Richtung des Hofes geführt, äh, der dann vor euch aufgemacht wird. Ja, könnt ihr so also ein bisschen auch äh, reingucken, viel gibt es nicht zu sehen. Äh, ein großes Lager, äh, was da wohl noch auf der äh, linken Seite von euch offen klafft, äh, werdet dann aber direkt die Treppe hochgeführt, äh, bis ihr dann im, naja, es gibt ein kleines Zwischengeschoss, äh, bis ihr dann wohl im ersten Obergeschoss ankommt und dort in einem Wintergarten steht. Der ist wohl auch verglast, was unglaublich teuer ist. Einige teure Sofas, die hier herumstehen, anrichten Pflanzen, die hier eingelagert worden sind, gerade jetzt in diesem kalten Winter. Und ihr werdet dann nach rechts geführt, an den Wachen vorbei. In einen langen Gang, beziehungsweise von diesem langen Gang aus geht es in das Speisezimmer. Wo ihr dann auch... Äh, gar nicht so sehr zu eurer Überraschung die äh, Gastgeber findet, anwesend sind. Selbstverständlich Olamarix, der Pater Familias, ein Magier, ein Maraskaner, den ihr schon kennengelernt habt. War Marix, den ihr von den ähm, alanfanischen bzw. von den aventurischen Boten kennt. Hüvilla Marix, Fuchsecker ist anwesend und Jodor Marix nebst zwei Wachen. Ja, so werdet ihr hineingeleitet und vor äh, euch eine gigante schlange Tafel, an der ihr euch setzen könntet. Guten Abend. Die Götter mit euch. Kommt ran, komm die, Göt die Götter mit euch. Wir freuen uns, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Und wir haben von euren zahlreichen Heldentaten, von euren jüngeren Großtaten im Perlenmeer gehört, die unsere Neugier geweckt haben. Tretet heran, setzt euch, wir haben gute Speisen aufbringen lassen. Sulamin, ihr seid wahrlich so schön wie alle sagen, Aber mir. Auch von euch haben wir gute Dinge gehört, wir haben selbstverständlich im Vorfeld eure Arbeiten lesen lassen und uns wurde versichert, dass sie gut sind. Rafim, ihr seid beeindruckend, so wie es uns geschildert worden ist. Nichts mag eure Kampfkraft überbieten. Ja, der Mitleidlose grüßt euch, so wie der Patriarch. Habt Dank für die Grüße des Patriarchen. Auch wir äh, grüßen ihn, sobald ihr ihn seht. Richtet sie ihm also bitte aus. Natürlich. Immer wieder schön... Bekannte aus der Heimat so fern zu treffen. Ich freue mich tatsächlich, dass ihr meiner Tochter, der Magistratin, die Chance gegeben habt, für eine kurze Zeit an eurer Seite zu weilen, dass sie ähm, nun von eurer Expertise hatte lernen können. Wir sind hocherfreut. Hüvella, wie schön, euch wiederzusehen. Ihr habt euch damals in Kunchum gar nicht verabschiedet. Nein, mir ist etwas dazwischen gekommen, verzeiht. und ich hoffe es ist euch so seitdem gut ergangen. Nun, ja, ich denke schon. Wesentlich besser, ja. Verzeiht, ich würde gerne offen sprechen, allerdings äh, ist es mir unter so vielen Augen doch zu gefährlich. Naja. So gefährlich? Game. Ich dachte, wir befinden uns im Kreis eurer Familie. Ich meine damit nicht meine Familie. Ihnen kann ich selbstverständlich vertrauen. Allerdings bin ich mir dabei eurer Mannschaft nicht ganz sicher. Naja, Nun. wem von uns misstraut ihr denn im Besonderen, wenn ihr mir die Frage erlaubt? Nun, ihr werdet doch hoffentlich nicht meinem ersten Offizier oder meinem Bordmargos misstrauen. Nun... Auch von dem ehemaligen Kapitän Abelmir bin ich äh, leicht enttäuscht, möchte ich sagen. Aber eine Gefahr spüre ich dort nicht. Wohl aber von äh, eurem Geschützmeister. Nun, diesen habe ich nicht mitgebracht, auch wenn mir nicht klar ist, warum ihr euch vor ihm fürchtet. Weil er ein Mörder ist. Wir sind alle Mörder. Das müsste jetzt schon mehr ausführen. Also, ja, ich habe auch gesehen, wie er den Beschuss feindlicher Schiffe befahl. Und dieser wird mit Sicherheit auch zu Toten geführt haben. Da habt ihr nicht Unrecht. Vivilla, ich möchte nicht, dass du unsere Gäste beleidigst. Ich beleidige sie nicht, Vater. Ich möchte nur ausführen, warum ich in Kunchum so verschwand, wie ich es tat. Das möchte die Kapitänin sicherlich gar nicht hören. Oder? Wollt ihr? Und ich gestehe, sie hat mich schon neugierig gemacht, aber vielleicht ist das kein guter Start für diesen Abend. Das denke ich auch. Lasst Essen bringen, Speis und Trank. Es soll euch an nichts mangeln. Wir verfügen hier über viel Einfluss und noch mehr Geld und wenn wir euch etwas helfen können, wir haben in Erfahrung gebracht, dass ihr Schiffe braucht, dann können wir gerne darüber reden. Nun, ja, in der Tat, aus um, diesem Grund sind wir nach Perikum gekommen. Wir haben deswegen schon beim Vizeadmiral vorgesprochen. Doch nun ja, er hat uns mehr oder weniger inoffiziell an euch verwiesen. So tat er das, tatsächlich. Nun, wie gesagt, ich äh, verfüge über viel Einfluss, äh, Geld und Holz und äh, auch Männer und Frauen, wenn ihr also etwas braucht, äh, essen wir erst einmal. Ich habe einen guten Beraten bringen lassen und äh, nun die ein oder andere Leckerei. Ja, und dann könnt ihr auch sehen, wie es auf einen äh, Handwink von ihm äh, öffnen sich beide Türen. Und äh, eine Dienerschaft kommt herein, die viel zu viel Essen für die wenigen Leute hereinbringt, die aktuell da sind. Die silbernen ähm, ja, äh, Zierden werden abgenommen, sodass dann äh, unter viel Dampf sich die ganzen Pastetchen, Schnittchen, äh, Keulen... Und äh, braten dann äh, offenbaren. Äh, viel Soße, Bontoffeln, äh, Reis. Es ist quasi alles da, was das Herz begehrt. Auch zu dieser Jahreszeit. Äh, auch unter diesen Umständen. Und äh, selbstverständlich gibt es auch äh, Biere, Schnäpse und Weine. Äh, so ihr denn mögt. Ich will Ach. sehr genau achten, was Ola mag sich auf deinen Teller tut und genau das Gleiche ist <lacht> wie er. Ah, okay. Filmen wir auf Etikette. Okay. Ähm, ich möchte, wenn das möglich ist, während des Essens schauen, ob ich verstehe, ob es eine Rangordnung innerhalb der Familie gibt, außer dass alle auf Ola hören. Also erkenne ich irgendwie, dass War über Hivilla steht oder ist Idor Marix wichtiger als sie? Ob ich irgendwas in der Richtung erkennen kann? Ja, auch das ist eine Etiketteprobe. Gerne. Also, mir, du stellst fest, dass äh, Ola nimmt sich tatsächlich von allem. Ähm, bei Alkohol ist er ein bisschen zurückhaltender. Da wird er verdünnten Wein mit Wasser trinken, äh, sodass er da nicht betrunken ist. Kein Bier, keine Schnäpse, die wird er stehen lassen, auch wenn er sie euch anbietet. Ähm, Etikette misslungen, Tsunami misslungen. Ähm... Abelmir, du wirst wohl wissen, dass allein die Sitzordnung das meiste sagt. Rafim ist massiv davon verwirrt, warum der Maraskana an der Seite von Ola sitzt. Ist das, ist das auch sein Sohn? Er hat rote Haare, er ist Maraskana. Das verwirrt dich massiv. Ist das sein Sohn? Und warum steht der, der Fasara-Magier irgendwie rechts davon? Der ist wohl... Der isst wohl auch mit, ähm, ist das auch sein Sohn, der sieht ein bisschen aus wie Novadi, du hast Novadi sowieso und stierst dann wohl eher die ganze Zeit den Novadi, den Vasara magian an, was dir so ein bisschen das Essen dann vermiest, dass der dann in der Rangfolge wohl noch höher ist als die Kinder. Bei uns zu Hause würde man ja sowas nicht machen, denkt sich Rafim. Also, was ist denn das hier? Und der Versager, und dann war die da. Also, es war so wirklich. Mit so einem wütenden Blick würde Rafim sein Fleisch auf dem Teller zerschneiden. Mhm, es quietscht ein bisschen. Und äh, ja, also könnt ihr erst einmal essen. Es ist unglaublich lecker. Das Fleisch zergeht in eurem Mund, gemeinsam mit der Soße.